Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Adi Röpier und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Boom, wir sind hier in Kapitel 7 jetzt. Ne? Wir haben Kapitel 6 abgeschlossen. Jetzt mal, wir haben jetzt die Yukana Junaka Junaka ne? Yunaka getroffen. Sie hat uns geholfen, einige Banditen zu stückeln und wir haben den nächsten Ring in unserem ja, Besitz gebracht: den, den Ring von Mikaya also ja た ist nicht schlecht ne? War sie jetzt? Sie war es, ne? Mir war nicht klar, dass ich die Schätze der nicht finden Ich habe nicht gefunden. Ich habe Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie nicht Ich so das ist Ich ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich weil sie ein gutes Mädchen ist. Ne? Ich stimme mein Kopf, ist mir gesagt hat. <lacht> ja, sag <hab> ich doch. <lacht> 逢いたがっ 事情しかし、優奈が嘘をついたのは事実だ。 ich meine, du schuldest uns mehr oder weniger. Wir tun nicht mehr oder weniger erpressen gerade wir ironisch mit Kaya? War auch irgendwie mehr oder weniger die Dieben, also Robin Hood ähnlich? Weil so feiern beim zähne Der Mutter Morgenröter war mehr wie Robin hoods in Fire Emblem. Also eben was die Bros so drauf haben. So oh, ist schon wieder ein neuer Charakter, der hier mit uns rennt. <lacht> weiter haben wir alle Haarfarben, alle Größen und Geschlechter und was weiß ich nicht alles. Ne, so da nehme ich natürlich noch mit auf. Ne, Alfred. Glücklich fühle ich mich verantwortlich, dass die Situation mit dem Maniten so außer Kontrolle geraten ist. Hm. Zu kurzem bestand dass ich mein Kampf aus Schaukämpfen. Okay, ich fange langsam an zu glauben, die weißen Sprechblasen sind als äh, wiederholbare Sachen ne? und die grünen Sprechblasen sind irgendwie story relevanten Sachen. Ne? Sollte ich habe ich noch nicht mal mitgenommen, aber ich kriege trotzdem was von dir. So, die fragmente will ich wahrscheinlich auch mal irgendwann hier verballern ne? was auch schon was? ich bin es, ich muss so geben ich bin es nicht gewohnt so viel verbündet zu haben es ist gut mit euch zusammenzuarbeiten glücklicher glücklicher göttlicher hm. Yay, du bist immer noch am höchsten gelebt von allen ja, Du das glaube ich zwei Level bekommen ne? So, die habe ich geredet, die habe ich geredet, also ja, als die gleichen Sachen. Nur halt in der anderen mehr ja. Fragmente ich will mehr. Da gibt es ja gar nicht so viele Leute zu reden. Gibt es eigentlich nur, ups gibt es eigentlich nur mein Verbindeten? Ich habe erst gar nicht gesehen, dass sie es ist. Ey. Hier vom Weiten sah ihr Kleid irgendwie so überdimensional aus. Ich habe sie ganz ehrlich irgendwie für so einen fetten schokobo aus äh, Final Fantasy gehalten. Wer er macht? das denn hier? So, hier sehe ich schon wieder ein paar Tiere, die ich <lacht> entwenden kann. Aufgenommen. so mehr scheint es dann ja nicht zu geben ne? da ist nur ein platz hier nicht aufnehmen kann und da war es dann auch schon sehr kühl cool. ja, komm, komm mit mir niemand wird's said, wird es bemerken es wird wirklich niemand bemerken weil niemand hier ist taube Okay. Ja, mit so äh, kurzen Erkundungstouren habe ich gegen die habe ich nichts. Ne? Sind ja nicht alle irgendwie fünf Stunden dauern, ne? So, so ich kann jetzt im Somniel wieder hier äh, Unterstützung und so machen, ne? So, ich habe mit geredet, ne? Ich glaube ja. Warte, war ich mit dir geredet? Ja ne. Ich glaube ja ne. Na gut Okay, wir gehen zum Samuel erstmal. Oh, ich gerade was bekommen. Oh, du schon wieder. schließt dich uns an. あ。すいませ Ja, やっぱりフルルの風車村で mein Geschwister? Das ist nicht richtig so. Bin ich dein Geschwister? mal so eigentlich gefunden letztens aus oh, dieses andere mädchen ihr geschwister das böse mädchen von der organisation 13 足に傷が。かんなな、ja, この ich habe てもらったお礼です。気 sind der Malakete? So also kann sie sich in Drachen verwandeln. Irgendwie so eine in der Art, ne? Nein, hat sie schon barfuß ist. Tiere tragen keine Schuhe andere mystische wesen ich das rätsel gelöst <lacht> okay dann ab zum sommel unserer bunten truppe <lacht> staffeltickets was ich kann nur auf meine ist halt zurückgreifen Bandgespräche sind jetzt verfügbar die man als erstes ne? was ist da, kann man neue funktion Turm der Prüfung neu bestellen. Ruhmeshalle. Halle, können wir jetzt kochen? Oh. Äh, erst einmal will ich hier Unterstützungsgespräch machen. Da haben wir schon was. Alfred und Eti. Also die wichtigen Sachen zeige ich natürlich. Jetzt also Unterstützungsgespräch und so so die ganzen Sachen einsammeln und irgendwie weiß nicht die ganzen Sportübungen und was weiß ich nicht alles das war ich alles aufs <lacht> 私の勝利ですわ。<lacht> <lacht> Okay cool. Dann Etti und Butcheron. und ist irgendwie sehr gefragt in letzter Zeit. Kommt mit hier in die irgendwie unterstützungsgespräche <lacht> vor allem die beinahe als letztes da äh. <lacht> sind die doch beide irgendwie ja die die Vasallen von dem von alfred ich war sein äh, betreuten was auch nicht egal ただ Nanika, Sibarasimono, Nanika, Nanika, Nanika, Nanika, Okay. Dann haben wir das hier noch, ne? Alfred und Sigurd, damit die beiden ja höher leveln können. <lacht> Was ist das denn für ein Satz? Kann ich nicht mal in Ruhe schlafen? Oh mein Gott. So, er kann jetzt Fähigkeiten erben, cool. So. So, kann ich jetzt hier was kochen oder was? Ja. Okay, bestellen. Stelle Gerichte, um sie mit deinen verbündeten zu essen. Wenn das Gericht gut gelingt, halten deine Verbündeten einen Wertbonus im nächsten Kampf. Speise mit deinen Verbündeten, um Unterstützungspunkte zu erhalten. Diejenigen, die Küchendienst hat, kann die Reste kann die reste einpacken. Diese Gerichte kannst du als Item mit dem Kampf nehmen, um KP zu heilen. Koch vom Dienst. Hm. Wem essen wir denn jemand? mit meinem Hauptcharakter ja fast niemanden, ne? Nur Zwillinge und ich hm. Für kann ich überhaupt mitnehmen einen nur, ne? Du bist neu, von daher. Ach doch Bär. Ach das ist wie ein free Freehouses, okay. Die können dann untereinander auch irgendwie supporten. Äh die haben alle bnc hm. ah, nee, haben sie, hat sie gar nicht also ah, sie kann mit luis und ja die beiden können miteinander supporten okay wenn die beiden striche sind dann können die nicht okay alles klar alles klar äh, ja, macht ihr beiden dann ne? sagen gedämpfte dango Manche Kugeln aus Brot, ja, da ich dir. Da werde ich dich als lehnen Verteidigung und Geschicklichkeit schmeckt wem sehr gut. Gott, also irgendwann wird beiden schmeckt, würde ich dann sagen. Ne? Ach, jetzt kann ich auch meine Dings hier für irgendwas gebrauchen. Machen wir so. habe ich irgendwie durch Dings bekommen, ne? Nee, will ich nicht. Will ich nicht benutzen. Okay. Dann gucken uns mal was. <lacht> <lacht> Okay, Rang D, oh, alle Einheiten halten geschickt keine verteidigung Cool, da haben wir das Support jetzt freigeschaltet? Ja, direkt mit unserem neuesten Mitglied, der schon beste Freunde und eine einzige. 戦闘やっぱり wie glücklich bist du eigentlich? Ist doch ganz offensichtlich, ihr Lieben. Ja, ich sie überhaupt getroffen, als sie einen Ring von uns geklaut hat. Ich bin verwirrt. auch immer irgendwie unser stutzungslevel hochgegangen ist dadurch. So, Notizen haben wir uns noch nicht angeschaut, ne? So einige neuen charakteren Zum Beispiel. Jonaka, ja, Stadtklasse die 28. Juli. Gerissene Diebin, traf den Würmerord erstmals am Rande Frenz, schafft den Ring der Tochter ist Lichts erlangen gab später zu, ihn gestohlen zu haben. Und mag Waffenbissen, Training, Lesen, Musik, Gifte in der Dunkelheit dauern. <lacht> Starke Gerüche, Tiere, Märchen, Partys, Hausarbeit angestattet werden, neugierige Personen. Wissen hier ja Dings, den haben wir noch nicht. So, gehen wir auch in die Arena, das wir auch zeigen. Ne? Und dann machen wir das hier. Okay, wen trainieren werden dann mal hoch, ne? äh, schon fast sagen Junaka, ne? Wir mal. Ich habe jetzt auch Mikaya, also ich kann mir zwei neue, zwei neue Ringe neu erstellen. Oh, ist sowas mal tot. <lacht> das ist schon ein etwas unfairer Kampf, okay? Cool, Nahkampfanimation. animation ein etwas unfaires per ab hier, nur mal so nebenbei. Ja, perfekt, sie freut sich, sich relativ schnell mit allen Leuten an. Das ist Entschuldigung, dass ich dir voll eine reingauen habe mit meiner lanze Gut, einfach seine seine Rüstungstasche. <lacht> 僕なるほど。<笑> ゆなか ich aufgewachsen. Auch wenn ich es nicht sehe, weil ich meine Augen die ganze Zeit zu ab So, weiter trainieren. Sie war kurz vor dem Level ab. Also auch wenn sie jetzt verliert, müsste sie eigentlich hochleveln. Da wird nicht noch mal gegen los. Komm, John, John, John. Oder oh, ist die mich, wenn er ein paar mal daneben haut? Sehr gut. Nein, nicht gut. Oh Gott. Hey, gut gemacht, also ausgleichen jetzt ist, putsch und so trefft sich alles klar. Okay, nice. Obwohl, ich gesagt nicht so nice, war nicht so ein gutes Level ab. Hm. Ich glaube, mein Hauptcharakter könnte ja mal leveln, ne? level 7 erst kurz vom Level ab und nee, das nächste links dreht ich ja eigentlich. John könnte... John kann dich heilen, hochleveln. aber schon. aber schon. Jetzt irgendwie geschwäger schwieriger. Das ist mein Hauptcharakter. Guter Witz. Hey, hat halt Erfahrungspunkte gegeben. So, ich habe schon irgendwie mal so geguckt ne? und zwar habe ich schon so darüber nachgedacht, habe ich einige Charaktere hier auch hochleveln, mit so Bandlevel, ne? Zum Beispiel Clan, ne? Ihm würde ich zum Beispiel ja Celica hochleveln lassen. dann müsste ich 400 Dinger bezahlen, ne? Insgesamt, dann bekommt er nämlich Magie plus drei, was nicht so schlecht ist und hochpräzision, die er dann lernen kann. Ich habe das wäre nicht schlecht, ne? Kann schon halt einfach so mal machen, ich habe das noch nie gemacht. Machen wir mal. haben muss ich auch noch gewinnen? Macht nichts an Schaden. denn? Na. für kriegt ich das jetzt nicht. ja trotzdem bekommen so jetzt hat er all ihre fähigkeiten gelernt ne? und jetzt kann er zum Beispiel weil nicht, dann muss ich aber erst in dem Ringraum ne, in die Ringkammer, da, da habe ich auch, neue funktionen anscheinend, hm. so, aber ist ja neu. So, jetzt kann ich Fähigkeiten erben ne, jetzt kann er zum Beispiel Er zum Beispiel Magie plus zwei oder Magie plus drei lernen oder Buchpräzisionen. Also nicht schlecht, ne? Ich brauche ein paar mehr Punkte, aber. Also kann ich dann auch Fähigkeiten lernen, ne? Da auch nicht schlecht. So ringe polieren, dann mache ich aufs screen So, ist neu. Bestimmten Materialien kannst du Bündniswaffen verbessern. Kristaller Werte und Peinbücher fügen Aktivitäten zu. Die Materialien für die Verstärkung von Bündniswaffen kannst du in Sturmprüfung oder Staffelprüfung verdienen. bitte Was Bündniswaffen haben nur beschränkte Kapazitäten für Verstärkung. Du kannst Bündniswaffen nicht mehr über ihre Kapazität hinaus verstärken. Die durchgeführte Verstärkung können zurückgesetzt werden. Die probiere unterschiedliche Effekte für effektive Kombinationen aus. Okay. Also kann ich die oder oh, das falle Ja, oh, gar nicht. der tier thing. Oh, Tani. will ich dann eigentlich. Ich habe doch gar nichts gefunden. So, was ich aber noch machen kann, ist, ich habe jetzt mit K. Ja, das heißt, ich kann mir mal, ich glaube, wander und äh, Ich glaube Wanda und... Nee, John fehlt noch. Äh, nur John, okay. Ich tue trotzdem zwei herstellen erstellen. Oh, zweimal von Mikaya. Bitte. paar Feiern bleiben Charaktere. kommen müsst ihr eigentlich alle kennen. Und oh, Goldener. Na, ja uh, Der Rabenkönig. KP plus zwei Glück plus 1. Und Resistenz. Was das so ein guter Ring ist. Oh, holen wir noch ein, ich habe das Silber, die waren der Falkenkönig an die Soll ich schon mal noch ein? Ich kann mich nicht aufhalten und neffen cool und sie nicht auch im neunten Teil vor, das ist ein bisschen verwirrend. So, was fehlt hier noch? Ruhmeshalle, äh, die ist neu. Der Turm der Prüfungen. Wo ist denn die Ruhmeshalle? Wir wir mal hier ein. Was ist denn da? Guck mal, was hier so ist, ne? das dauert ja trotzdem noch so eine halbe Stunde hier, bis ich hier alles erlege. Aber ich habe ja hier noch so neue funktion und so freigeschaltet. Ne? Vom Aussichtspunkt wurde was gefunden. Stand da gerade, was this? das? Was sind zu zum Turm der Prüfungen. Diesen Turm kannst du Belohnung verdienen, indem du Prüfung absolvierst. In der Sturmprüfung musst du mehrere Karten hintereinander bewältigen. Zu Beginn kannst du die Schwierigkeit festlegen. Im Staffelprüfung spielst du online im Team mit anderen Spielern. Ihr kämpft abwechselnd gegen Gegner. Will ich aber nicht. In Dimensionsprüfung triffst du online auf selbstgestaltete Karten gegen die Armeen anderer Spieler an. Das hat es wahrscheinlich nur besser an, als es eigentlich ist. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, ob man sich eigene Karten erstellen kann braucht der gefallen Bildung äh, werden nach Ende der Prüfung zurückgesetzt. Äh, zu also äh, so kann ich damit nichts machen. Okay, cool. Kann man halt auch. Wenn ich gerade abgeschossen haben. So ich stand gerade im Aussichtsturm und irgendwie was gefunden. Das bedeutet das Aussichtspunkt 新龍様、フィレネ南方の書道にてこのような Emblem. der Rival. Ich jetzt einfach mal so ein Emblem noch. Ah, die five emblem free houses heroes. Elgar Dimitri und Claude. Die sind vom DLC-Pass dann. Ich bin der Alfred im Main-Spiel. Der hat gerade deren Namen gesagt wieso sind die ganz offensichtlich nicht aus。wir sind alle tot weiß nicht, ob ich die beschwerbe krieg jetzt von ihnen hier einen Ring? So So die normalerweise ja, normalerweise gehen leute Leute immer auf mich los, weil ich die Was? bin in drei von vier routen Spoiler nehme ich an. Hm. Und er ist ein Psychopath, wenn man ihn fünf Jahre lang allein lässt. Hideina, Niori, but I won't a Cool. Fireman お前には特別俺の秘策を Emblem <laughs> Emblem Edelgard wechselt sich zufällig mit Dimitri und Claude ab, was im Kampfzugriff auf völlig unterschiedliche Fertigkeiten beherrscht. Die Senko-Fähigkeit Strategie verfügt jeden nach aktiven Haup Haussprecher über verschiedene Effekte. Die Bündniswaffe Amia kann Gegner Schmetterschaden und Drachen zusätzlichen Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Kampftechniken gewährt zugefallen von drei Angriffen auf Kosten der verbleibenden Bündnisanzeige. Der angriff hauskombo wird mit Axt, Lanze und Bogen ausgeführt. Ölte Chancen auf erhöht Chancen auf Brechen der Gegner, effektiv gegen Flieger. Göttliche Kapitel. Von der Weltkarte aus kannst du zu den verschiedenen Inseln der Embleme aus den Armringen reisen. Du kannst du jetzt halt zur zurück zurückkehren. Ah, okay. Aber ich habe es jetzt ja nur ein. Ne? So. Was ist noch hier? Ruhm ist halt. Wo ist die Ruhm ist halt? Im Trainingsplatz neue Sachen. Ich werde so oder so immer noch hier herumhängen. Ich soll vielleicht mit all den Leuten, die irgendwie grüne Sprechblasen haben, hier reden. So, wenn hier nichts Neues ist, ein höherer Schwierigkeitsgrad, dann ist mir egal. ich So, ist hier die Ruhmeshalle. Ah. Wo ist die Ruhmeshalle? Okay. Kannst du auf die Ruhmeshalle zurückgreifen, zugreifen. In der Ruhmeshalle kannst du deine Visitenkarte bearbeiten und die Karten anderer Spieler ansehen. Ich spiele aber nicht online. Du kannst die Aktion auch in der Enzyklopädie vornehmen, aber Fototermine, die können nur in Ausweichen der Somniel stattfinden. Visitenkarte kannst du individuell darstellen, was du in diesem Spiel geleistet hast. Mit Hilfe der Online-Funktion kannst du deine Karte öffentlich machen und mit anderen Spielen Visitenkarten austauschen. meine Karte, um die Visitenkarte zu bearbeiten. Ja, nichts Unanständiges und so, ich weiß. Das ist sowieso eine Trainerkarte im... im äh, Pokémon. So, Prüfungsspielinformation. Foto-Termin. Okay. Ich dann einfach die Leute da so hinstellen. Nehmen wir unsere Hauptcharaktere von Anfang an. Was? Nein, ich will... Ich wollte eigentlich da nehmen. Ich will in die Mitte. irgendwie näher dran gehen. Ist ein bisschen sehr weit entfernt. Hm. Ups, jetzt ein Foto gemacht. Ja, das würden wir irgendwie von der Boyband irgendwie. Ja. Das ist unsere neue Boyband hier. Ja, das wir kurz davor sein irgendwie. Ja. Das würden wir irgendwie weiter nicht. Ja. Wie so eine K-Pop-Gruppe irgendwie ja gerade posen. So, habe ich jetzt alles. Ja, nee. So, ich bin jetzt ins Café gegangen. Ich bin in mein Zimmer. In mein Zimmer bin ich noch nicht gegangen. Zentraler Platz, B -B -B -B -B -B -B, Schwimmgarten, Obstgarten. Warum mit der extra noch mal hier angezeigt? Komme ich da jetzt mal Sachen? Das hier oben ist ich könnte mal gucken, wir ja alles so Grüne. Sprechblasen, habe ich nehme an das sind alles einzigartige Klamotten, ne, die ja sagen. Er sagt irgendwie die genau gleichen Sachen, glaube ich. So Junaka, er sagt, glaube ich, die gleichen Sachen, ne? Ja, Diese, die sagen einfach so random generierte Sachen, ne? interessiert mich nicht. Ich will nur einzigartige Sachen lesen. Hey, das ist also das legendäre sommer Dann sollte ich mich besser mal total spitze benehmen. So. Ich weiß, wir haben trotzdem ja noch fast eine Stunde dran gesessen, aber was soll's, ne? So, was ich dann jetzt mache, ist, ich speichere hier mal. Und zwar hier. Dunkles Emblem. Und dann können wir ja trotzdem schon mal in die nächste Storykarte gehen. Und um zu gucken, was uns da erwartet, ne? Nächste Cutscene und zu so anschauen was ich da mache ist, ich werde dann zum jetzt zurückkehren oder als Spielladen nachher, nee, ich will mal ich will mal schlafen gehen. So einmal einmal pro Party ein Nickerchen machen, nicht von jemanden stalken lassen, das können wir auch machen, ne? Aber dann war es das auch. Dann gehen wir in den nächsten Kampf, in die nächste Level und gucken mal, da so auf uns wartet. Und ich nehme mal, nachdem wir alle Funktionen irgendwann freigeschaltet haben, dann wird das hier nicht mehr so lange dauern, ne? So mal ausruhen. Wer ja, schleicht sich jetzt in mein, In meinem Bettchen. Sind aber auch immer irgendwie die Mädels, ne? Was war eine Richtung? Gibt es spiele ganz viele glücksgefühle wird schon irgendwie seinen grund haben dazu machen nee. Nee. ja sehen also wir darum ich muss halt auch irgendwie bekommen so. Ich wollte, ich wollte mal die Karte hier sehen. Jetzt sind all die Sachen, nicht ich aufsammeln kann, weg. Ein nobler Ritter, der zum Nachfall des heiligen Ritters Baldo einige heilige Waffen in seiner Welt geerbt hat. So. Sind alle da, ne? Ja, guck mal, wie gesagt, ja, speichern wir mal dunkles Emblem. Da guck mal, was die nächste Story hier schon mal zu bieten hat. ne Außer wir haben noch eine Nebenquest und dann gucken wir mal. Und diese drei Dinger, die ich gerade bekommen habe, die mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wann ich die machen soll. Wird halt so jemand oh, oh, oh. da ist das weil ich gerade freigeschaltet habe ne? geht ein neben quest banditen versteck in der banditen fest macht sich eine kleine wir auf die suche nach schätzen Okay, da klingt jetzt nicht nach äh, DLC, da klingt jetzt schon eher nach neben quest okay, ups Ja, das sieht schon definitiv anders aus. Weltkarte, göttlich Kapitel. Mit hilfe der weltenkarte kannst du zum Sonnel oder zur Weltkarte der Hauptstory zurückkehren. Auf Karten, die du bereits abgeschlossen hat können von Zeit zu Zeit Gefechte erscheinen. drachen circa 20 Runden. Und da wurde ein neuer Armring entdeckt. Und noch ein. Ja, lass mal mal. 20 Runden. Nach 20 Runden überleben. Das klingt nach sehr das klingt nach einer menge züge zu diesem zeitpunkt spiel ja zwölf stunden hey cool ja der nee, meine erfolge sollte ich mir vielleicht auch mal abholen hat man kann auch noch machen Warte Mal Dorf der Teefelder. na so zurück zum Somniel. <lacht> da kriegt man ja augen ne? wenn man die äh, Dinge jetzt hier eintauscht ne? diese archivements aber cool wir haben noch mal eine zeit quest cool noch ein charakter aber noch ein dieb dann kann jetzt irgendwie sind wir jetzt noch mal ein dieb bekommen noch eine die bin anscheinend Verschwinden ja, kann ich ja auch noch nicht ne? so was ich alles vergesse das kostet so viel wir kriegen irgendwie von nichts geld so, äh, alle abholen. Oh ja, eine Menge. Gehen okay, nur dinger Okay, ich habe irgendwie gedacht, wir kriegen ja mehr. Okay, guck mal, was. Was nächstes Story Ding so zu bieten hat, ne? So klasse basis -Level 7 spenden level und das hier wäre level level 7 dann gehen wir mal erst in die zeitquests man ne? die versteckt gucken mal, was da drin ist. Ne? Man kann ja schon mal die Katzen anschauen und dann kann ich mich irgendwie weil ich ausgehen so vorbereiten. Der Positionierung meiner oh mysteriöse Händlerin Anna. Anna ist ein Charakter, der in jedem mit vorkommt. Ein rothaariges Mädchen, die meistens eine Händlerin und ein spielbarer Charakter ist in den letzten Teilen. Da ist sie mit dem DLC verbunden. Im letzten Spiel war sie auch ein DLC-Charakter. 月から次へと面倒なことが起き上がる。今日 Aber kriegen wir jetzt nicht noch eine rothaarige Diebin? Wir haben gerade eine rothaarige Diebin bekommen. Na, es ist es Anna? Sieht sehr viel besser in dem Schuh aus als in Free House. Oh. Ha. Muss ich die Schatztruhe öffnen? Ja. schnacken mehr packen. <lacht> Matze in so eine Stimme. Matze, meistens irgendwie eine frechere Stimme. Die wir können acht Charaktere mitnehmen, alles klar ja, und diese quest machen wir dann im nächsten paar Oh, die Level sieht schon aus als hätte die es ein bisschen mehr in sich muss ich machen mit besiegen Wo bist du hier du bewegst dich nicht perfekt du bist Level 16 hm. ah, du hast geld heilung kein ding das Geld? wie viel 1000 so ich weiß jetzt ich habe da irgendwie eine Quest ist die ich bekommen habe durch den DLC ah, als, als. meine Charaktere sind immer noch hart unterlevelt der finde ich meine Truppe würde wahrscheinlich in In sie Sie. Und ich kann immer noch drei: in. Sie. Hm. Vielleicht ihn. Ja. Dann vielleicht ihn. ey äh, sie weil Die drei sind schon stark genug. Meine Philosophie ist immer die, die am schwierigeren, die schwieriger hoch sind. Hier hoch ja, gut. Aber diese Quest macht man dann im nächsten Part. Ne? Das sieht schon so ein bisschen härter aus. Hier ne? wir sind getrennt, wir sind von mehr Gegnern umgeben. Sehen jetzt aber nicht so stark aus. Bis jetzt ist das Spiel noch relativ easy. Ich hätte ich doch, aber ich werde nicht, ich hätte nicht auf Dings spielen sollen auf auf den höheren Schwierigkeitsgrad, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, war auf den ganz höchsten Schwierigkeitsgrad weiß ich nie genau, auf was du dich da ist War in einigen Fire Emblem Spielen sind die machbar, die höchsten Schwierigkeitsgrade, maddening oder wie auch immer das hier in dem Spiel hieß, Lunatic oder irgendwie so was. Und ja, die sind irgendwie weil nicht. In einigen Spielen sind die Machbar und noch halbwegs fair, bei manchen Spielen sind die einfach nur vollkommen irre. Und hart ist eigentlich mal eine vernünftige Schwierigkeit, die sich machen machbar ist. Und wenn das Spiel jetzt nicht so unglaublich völlig schwer ist, dann ist eigentlich auch nicht schlimm, weil für mich wird sowieso schwer sein, weil in Fire Emblem ist es so man muss sich später irgendwann so auf so eine gruppe von charakteren irgendwie ja, auf eine bestimmte anzahl von charakteren so keine ahnung so zehn charaktere oder so irgendwie ja, spezialisieren weil später kann man halt nicht man kann halt nicht alle charaktere mitnehmen also man wird wahrscheinlich nie mehr als zehn oder zwölf charaktere vielleicht mal mitnehmen können im kampf ne? von daher ist es ein bisschen doof äh, alle Charaktere zu trainieren, aber ich will alle Charaktere trainieren. Ich will immer alle Charaktere trainieren. Und das macht das Spiel normalerweise immer schwieriger, weil ich dann irgendwie da sitze mit äh, allen Charakteren, die alle ein ausgeglichenes Level haben und äh, keiner von denen ist irgendwie super stark, was das Spiel normalerweise schwieriger macht. Irgendwann, aber werden wir ja sehen. Ne? Gut. So, was ich jetzt noch machen will, ist zurück zur Weltkarte. Wir haben jetzt gesehen, was hier los ist. Ich kehre dann zum Sommer zurück. Die Sachen werden ja immer noch alle da sein. Ne? Nehme ich an, muss er checken. wie er hier abläuft. Ne? Ich sammle dann die ganzen Sachen hier im somniel ein. Keine Ahnung, ich streiche mein, mein Haustier, mache ein paar Kniebeugen oder irgendwie sowas was. Du vielleicht noch ein paar Waffen auf. Motzen und so, und dann sehen wir ob ich das gebacken kriegen. Im, Im nächsten Kapitel, ich nehme an, ja, so schwer sagt jetzt nicht aus. Also, dann da waren ein paar Gegner mehr als im letzten Kapitel, aber sah jetzt nicht so schwierig aus. Wird schon machbar sein. Ne? Gut, dann danke ich für jeden, ja, fürs Zuschauen. Hallöchen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.